Ein letztes Maß für die quantitative Bewegungsanalyse möchte ich noch vorstellen. Das sind Reaktionszeiten. Reaktionszeiten spielen im Sport natürlich eine wichtige Rolle, aber sie werden auch sehr oft in der Forschung genutzt. Die Untersuchung von Reaktionszeiten hat eine lange Tradition als Maß für bestimmte Aspekte der Bewegungsausführung und zwar wird sie genutzt, um Rückschlüsse zu ziehen, was bei der Handlungsvorbereitung passiert. Da geht man also davon aus, dass je länger eine Reaktionszeit dauert, desto mehr passiert in der Handlungsvorbereitung. Sie ist also ein Maß für das, was passiert bei der Handlungsvorbereitung. Sie wird auch genutzt, um Umweltinformationen zu identifizieren, die bei der Vorbereitung und Ausführung einer Handlung genutzt werden. Auch da wieder das Gleiche, die länger die Reaktionszeit, desto mehr Informationen werden verarbeitet und genutzt und je kürzer die Reaktionszeit, desto kürzer auch die, desto weniger die Umweltinformationen. Und natürlich wird durch Reaktionszeiten das Antizipationsvermögen einer Person erhoben. Ich kann also gucken, wann, fängt eine Person an zu reagieren, wenn sie sagen wir mal einen Tennisaufschlag annehmen soll und da gibt es Personen, die reagieren früher, weil sie schon früher erkennen, wo der Ball hingehen wird. Das heißt sie antizipieren, wo der Ball hingeht und andere reagieren ein bisschen später und richtig gute Athleten reagieren zum optimalen Zeitpunkt, nämlich wenn sie sich relativ sicher sind, dass sie, wo der Ball hingehen wird, aber ähm, sie trotzdem noch die Zeit haben, dann den Ball auch tatsächlich zu erreichen. Also zum Beispiel bei der Annahme oder Abwehr eines Volleyball-Angriffsschlags kann man beim Beachvolleyball kann man erkennen, dass ähm, die Abwehrspieler hinten so lange warten, wie sie können, um dann aber beherzt zu reagieren. Auf Top-Niveau natürlich. Und man kann implizite Leistungen messen mit Hilfe von Reaktionszeiten. Man kann also zum Beispiel erkennen, wann Dinge implizit gelernt wurden dadurch, dass sich die Reaktionszeiten vermindern, auch wenn die Personen, die man befragt, gar nicht wissen, dass sie irgendetwas bemerkt oder gelernt haben. Auch bei Reaktionszeiten unterscheidet man verschiedene Arten der Reaktionszeitaufgaben. Es gibt die einfache Reaktionszeit, ein Signal, eine Antwort. Das ist zum Beispiel beim leichtathletischen Start der Fall. Da ist das eine Signal der Schuss und die eine Antwort ist, dass man losläuft. Ups, das war zu schnell, Wahlreaktionszeiten, mehrere Signale, jedes erfordert eine spezifische Antwort. Ein einfaches Beispiel, das typische Schwarz-Weiß-Spiel, wenn man schwarz sagt, muss man die Gegner fangen, wenn, man weiß, wenn der Lehrer weiß sagt, muss man weglaufen, das wäre eine Wahlreaktionszeit und dann gibt es die Diskriminationsreaktionszeit, Mehrere Signale, nur auf eins wird geantwortet, das heißt zum Beispiel im Fußball, wenn jemand antäuscht zu schießen, dann soll man sich eben nicht in den Schuss werfen, nur wenn er tatsächlich wirklich schießt, dann kann man sich in die, die Bahn des Balles werfen. Das wäre dann ein praktisches Beispiel für eine Diskriminationsreaktionszeit. Das Ganze nochmal in einer Grafik verdeutlicht. Wir haben also ein Signal und eine Reaktion, das rote, die rote Lampe leuchtet und ich drücke auf den roten Knopf, das ist die Einfachreaktion. Hier mal wieder meinen Laserpointer an. Ähm, die Wahlreaktion, ich habe drei verschiedene Signale und je nachdem welches Signal aufleuchtet, drücke ich einen unterschiedlichen Knopf und die Diskriminationsreaktion sieht so aus, dass ich drei verschiedene Signale habe, aber nur wenn ein rotes Licht leuchtet, muss ich einen Knopf drücken und gelb und grün muss ich ignorieren und nichts tun. Wie ich schon angedeutet habe, hilft die Messung der Reaktionszeiten dabei ähm, interne Verarbeitungsprozesse ähm, zu bewerten und da spielt das Hicks Law, also das Gesetz von Hick, eine ganz besondere Rolle und da werde ich aber bemühen, nochmal einen kleinen Videoschnipsel eigenständig dazu zu machen, wo ich ein kleines Filmchen zeige, was da passiert. Insofern gehe ich jetzt hier auf diese Bilder erstmal nicht ein. Okay, das war's.